Fachschaft und das Kaffee Campus Team laden euch diesen Mittwoch, den 15.06. ab 17 Uhr zum Bierpom turnier ein. Jetzt am besten gleich anmelden, damit wir auch genug Bier vorrätig haben. Wann? Mittwoch, den 15. Juni, 17 Uhr bis Open End. Es fahren auch Nachtzüge. Wo? Vor dem Kaffee Campus in Göppingen zwischen Gebäude 3 und Gebäude 1. Bierponkturnier auf drei professionellen Tischen Ball-Turnier, Grill und weitere Versorgungen durch das Café Campus, auch für Vegetarier, genug Bier zu studierendenfreundlichen Preisen und jede Menge Spaß. Jetzt gleich anmelden, damit wir auch genug Bier haben.